Da geht bist du elf? Du bist doch selbst eine elf! Ja, Frank <lacht> ist mein großer Vorbild! Yeah! Er ist, ein ja, das ist ein von Montefest, weil du machst, du machst schon die schon bisschen mehr also so, finde ich. Find ich. Und auch noch einer! Oh, scheiße, Mann! Das ist dieser Cockpit. Äh, ich äh, nehme nehm nehm mir mal die Seite Deutschland. Hallo, du bist auch deutsch? Cool. Hallo, ja, wir sind Deutsche. No, no, no. Du, bist ja, du bist ja Level, Level 9, wie kommt komm in so mein in so Matchmaking Match rein? Soll ich das mal also spielen? Ja, ja, ja, dich, dich. Ja, ich hab erst heute angefangen. Shut the fuck up. Hey, warte, bist du nicht dieser YouTuber? Echt, hey, ja der mit diesen 5 von so, der, der früher, früher immer Fort Fort Fortnite genutzt hat, hat. Diese S ja, ja, ja, genau Hallo, Hallo, Hello ich kenn dich, dich. WTF Hä, wieso wie so spielt so Ja, ich wurde gebannt. Ich hab versucht die kleinen Kinder zu scannen <lacht> Scheiße, es ist so schlecht Es ist so schlecht Also ich hab erst heute angefangen ne Sorry, wenn ich nichts mache Wenn ich echt zu schlecht bin alles Ja der Myth ist auch noch nicht so gut, also kein Problem Jetzt muss ich mich konzentrieren Alter Jetzt muss ich alles zerstören, Alter Nachher noch Bock auf ein paar weitere Runden Ja. Ja, gerne. gerne. Ja, ja. ja, noch ja. History. History. Ja. Ja, schon. Ich wäre eigentlich eventuell mit anderen Kollegen ranked gegangen, aber ja. Old Old Old. Ist ziemlich, ist oh, nein. <lacht> oh nein. Schon wieder der. Oh nein. <lacht> schon wieder der. Gibt es auch so Schäden in diesem Spiel? So ein so blauer Rank zum Beispiel? Im blauen <lacht> Rank, so. Was gleich ist wie Ranked oder wie? Äh, äh, was? Dann nein, ja, aber was? Was? Gibt, es, gibt es so, Schildränke äh, Schildtränke? Oder sowas? Nein, nein, nein. also, also äh, es gibt einen, einen Operator, der, der heißt Rook, Rook, da kriegst die so aber. Aber, aber sowas wie die schild oder sowas gibt's nicht. nicht. Priester genießt es gerade voll, dass ich mir ein Spiel erklären darf. Ja, <lacht> Außer dann halt noch Dopp, der dich hochheilen kann, aber. Ey, das ist ja so nice, wenn du mit deinem Mainer da einfach rein, und sagst, hello. <lacht> <lacht> hello. hello. <lacht> Würdest du das wohl wieder mal wäre? Es wäre nicht nice, auf Hilfsschutz davor aus Kupfer zu werden. Es wäre immer wäre... <lacht> uns sehr beeindruckend. Ich wollte sie mit Absicht downranken, um einfach Leute zu treuen oder so, was weiß ich. Äh, wie alt seid ihr beide? 15, wieso? Mm, nur so. Ich bin 11. Ich, <lacht> ich, man. ja, ich ich bin 11. Und du? Und ich bin der Hä, ich bin der Mensch. Scheiße, ja. Bei mir ein ja, ich komme. Ah, vor Loki. Oh, Mann. Wo oben, oder? Ja, da, ja, da, da waren viele. LOL! Du musst dich so richtig freuen. Ja! Nein! Oh, das oh, an, was ich gemacht habe. Oh, Aber nicht so süß! richtig Ah, Leute, mir den Ace, Alter. Ah, nein! Oh, schade, oh, schade das ist der Ace, Ace, krass. krass. Auch Ach, da oben am um, Fenster draußen. Also, also weißt du heißt, was ein Ace ist, du, wenn du 5 Kills machst. Du genießt es gerade richtig. Aber actual, die sind so nett einfach. Weil schau mal, wenn so zwei dumme Kinder wie wir einfach so mit so einer Gay-Stimme reden, die richtig provoziert und noch so dumme Sachen fragen und so und die das, die dann noch so cool bleiben und uns sogar noch eine FA und mit uns spielen wollen, das fände ich toll. Also, Wahrscheinlich merken die schon, dass die träumen, aber.. Na, meinst ich glaube sie hätten schon längst drauf angesprochen ich bin ich da bin gleich als halb kann ich machen, ich würde gerne, gerne planten. planten ja ich bin vb, ich kann komplett reingucken Caban bitte, bitte, bitte kurz sorry sorry alles, alles gut, alles gut, alles, alles gut. Gut. ich hab noch geschafft, so alles gut, gut. Dir, dir. Hast du jetzt das mal wirklich so tun? Jetzt tu mal wirklich bitte so eine Runde, nur die Runde. Tu mal so, als würdest du dich so, so mega auskennen und hättest gar keine Fragen mehr. Okay. Hey, einer outside, outside hat grad die Barricade, die Barricade auch gemacht das Solo. Solo. Ja, ich hab die Tür. Ja, da musst du ja. Muss muss ja gut hat, hat, schön, hab, schön, hab, schön. Hab, hab, hab. Sauber Was Wofür soll liegt da Geh da am Besten wieder rein, ich bleib hier Aber Vorsicht, da vorne, da ist ich rein Oder oben Ich hab gerade keine Schön. Ja, ich hab dabei erst... Es ist ja erst... eben nicht hingucken. Geht doch klar. Ich ein kleines Problem. Rechts von Der SS. Mann. Jo Jungs. Ja. Ich muss euch was beichten. Ach, Digga, was ja. dich so, du Kleiner. <lacht> ich bin kein Neuling. Du bist Das merken so. wir. Ach scheiße, okay. <lacht> Was haben die gesagt? Das merken wir das war ja Actually, offen. er ist level 200 irgendwas auf seinem Main ich weiß nicht, ob man das noch gehört hat Er ist er level, level 200, 200 auf, auf seinem main. main Was? Er ist, er ist, er ist level 200, 200, 200 auf seinem auf Main, main. Ich Hey, very sorry guys, guys. Der Kintrian, der ist so scheiße ja. Er schießt einfach nicht auf den Oryx, der war so low, ich hab's gecallt. Er schießt einfach nicht Down to one friendly. Nice. friendly. Nice. Ja, Mirror, Alter. Brass is on the floor, I is on the floor, I guess Brass also, is on the mate Stark Not sure, but Guys, Guys he's, he's level, level 11, 11. Look, look, how look how he plays, plays. He's, he's good, good. I'm playing second pick Actually, yeah, yeah, I'm, yeah I'm, I'm. Me too, me too, man. too man. I'm, I'm playing, playing like for one month, one month now. now, but I'm really bad at this. round I've started uh, today.